wir waren schrottsammler bis vor ein paar minuten noch aber dann kam das große böse imperium und hat nach einem jedi gesucht und wir sind leider dieser jedi und jetzt haben wir ein paar probleme und ja okay ich würde ich kann mich nicht bewegen ich würde am liebsten erstmal an den vorbei auch vielleicht wissen die eigentlich, dass ich ein jedi bin. Hi. Hi. Um diesen zurückzuwerfen. Ah, genau wie ein... jedi die Okay, jetzt zur richtigen Zeit drücken und dann... aber Oh, der hat mich geraubt. Ich bin leicht schon tot. Oh Gott. Da war Reflex. Oh Gott, ich bin schon leicht tot. Ich spiele übrigens auf hier die Großmeister in höchsten Schwierigkeitsgrad. Also vielleicht kriege ich deswegen so derb auf die Fresse. Aber ja, was soll man machen? Ich drücke mal das hier. Und ich hoffe, ich irgendwann mal hier Leben zurück oder so. Aber sonst kriege ich ein paar Probleme. Ich glaube, ich näher mich den Typen hier. Oder soll ich zu einem anderen... euch auf einen anderen zug springen oder was ja gerade für mich da, muss ich da hoch. ja ich vergesse immer wieder dass man ja auch klettern kann und so bewegung ne? bleiben oh ich hätte gern so was wie ein weiß ich nicht medikit oder so Rot. Oh Gott. Gott. Ein nicht so Zielerfassung. R3, Zielwechseln. Habt macht das Ding noch nicht an? Oh Gott nämlich mich an den Leuten anschleichen und der macht das eiskalt an. Oh. Ja, wenn du Angriff blocks Ach da unten in der Mitte. Oh Gott. Ja. Will ja, ich auf den A nehmen. <lacht> Respawn. Ähm. Okay, wo respawn ich? Ganz am Anfang. Okay. Wie gesagt, schwierig auf nächsten Schwierigkeitsgrad. Ich werde wahrscheinlich ein paar Mal hier sterben. Ich wollte erst nur normal blocken, aber der sagt hier, ja, komm, tu mal parieren. Wenn du genau vor dem Angriff hier L1 drückst. Also ja, war vielleicht nicht die beste Idee mit oder so ein Fitzelchen an AP. Da, jetzt habe schon wieder voll AP. Guck mal. Gott, ja mit Kreis irgendwie so ein Ausweichdingen machen, ne? Hi, diesmal greife ich an, bevor du irgendwas machen kannst. Aua. Hi, Boom. diesmal habe ich pariert, da ja, super. Ja ich vermasselt, aber ich muss das wahrscheinlich jetzt machen. Ne gott, oh gott, jetzt macht er einen anderen Angriff. Ich krieg da nicht hin. Okay, ja, okay. bei Großmeister stand ich ja irgendwie was ein kürzeres Blockfenster. Ich glaube, das ist damit, das ist glaube ich viel einfacher auf den anderen Schwierigkeitsgraden. Bäh. Aber okay, soll ja nicht so einfach sein. Ne? Also, eine Ahnung, wird schon nicht so frustrierend sein. Ich habe geschafft, die ganze Zeit zu parieren, aber genau wenn ich da gerade mach machen muss, so, muss jetzt mal den machen. Oder? Gott nein, er hat zwischen angegriffen. So gott ich bin schon wieder recht tot man ich habe dann schon wieder nicht so ich habe jetzt einfach noch mal kaputt nein dazu habe ich ja, da kommen ja mal mehr zum glück bin ich immer in meiner ja, ich muss wahrscheinlich diesen dings machen ne? aber ich kann nicht blocken und gleichzeitig den angriffskopf und ne? Das ist irgendwie habe ich hier die mich hier gerade erledigt habe ich doch für Er oh. ja, ist immer genau das gleiche, was mich tötet. Ich, ich drücke L1, dann block ich, ne? Und, äh, dann hebt er, dann lass ich los, dann hebt er die Abwehr auf, und dann dauert das immer ein bisschen, bis er wieder blockt. Das ist das, was passiert. Das. Und genau in diesem Moment werde ich dann getroffen. Oh. Ja, ich habe so das Gefühl, ich muss diese blöde Parierung machen, um überhaupt weiterzukommen. Das Spiel gibt mir recht so eine Nachricht. Ja, perfektes Blockieren. Kannst du so und so machen. Ich habe das Gefühl, dass genau das, was ich gerade machen muss. So, dann machen wir jetzt mal. Da, ja, Bumper, Bumper. Ich hab's auch gehört. Lö. Ist er nicht ins euch ich tot? Nein, Nein. boah. Aua. Aua. Kann ich mal aufhören, nicht zu fucken? Oh. Jetzt möchte ich das gerne auf den ersten Dingen hier schaffen. Erst ein Versuch, wenn es geht, nicht wenn gerade zwei Leute hier sind. Oh Gott, so, diesmal jetzt hat er mich getroffen. Oh. Jetzt habe ich doch mal geschafft zu parieren. Jetzt oh. ist schon mal geil. Alles drunter und drüber gerade. Ja, willst du mir was damit sagen? Kannst den gerade jetzt jederzeit ändern. So, diesmal schafft man das kommen. Ah, Ladezeiten, sind ein bisschen lang Das ist ein bisschen nervig gerade. Aber okay. So, ich gebe nicht klein bei. Ich tun Schwierigkeitsgrad nicht runtersetzen. Ganz zu vergessen. So, jetzt kommen. Alter. So. Ja. und so jetzt kommen blocken einmal um Ausdauer ja ist gut so wir haben noch voller P vielleicht ein paar Fehler ja leisten so und jetzt bitte beim ersten Versuch ich habe keinen Bock mehr auf das so, um schwächere Gegner ins Wanken zu bringen. Ja nun. Da ja meint er nicht, ob er irgendwie, meinte nicht irgendwie Verlangsamung um beizubringen. Wäre am Anfang irgendwie ein bisschen nützlicher gewesen. Boah. So haben wir das Wesen erledigt. So. habe ich jetzt davon das Ding. Zu kann ich da hoch oder was? Ah okay. So, das war ein harter. Oh Gott, äh, blocken so ha Ich drück doch und so in einer stelle ich glaube ich ist das nein da so der ist tot hi oh so jetzt bitte mit etwas weniger fails immer gucken ist irgendwas irgendwie so das könnte ich nicht dahin aber ne. muss ja mal nach okay okay so jetzt möchte ich erst mal wissen wie ich meine AP wieder voll kriege ich sage ich immer mit halben AP oder so umlauf ich halt kaputt machen ne Glaubst aber auch nur du? Sehr gut. Den schnapp ich mir, wenn er kommt. ey, da passt mal auf. Ey. Also, äh, warte. Ja, lange. Ne? Ja. Höppala. ich gesagt. Aber oh, da geht gar nicht. Glaube ich, ja. So, dann so Bänder im Weg. Ah, ja, ist klar. Ja, da kommt schon wieder welche. als ja, alles Nahkämpfer willst mich auf den Arm nehmen. Oh, oh. Hat irgendwie so eine Rollangriff oder so. Ja, okay. Wie tue ich Rollen und wie tue ich diesen? Okay, zweimal muss ich okay. Alles klar werden ein paar Einstiegsprobleme, aber jetzt läuft es auch oder etwa nicht ich weiß immer noch nicht ob man irgendwie sachen nur so einsammeln kann deswegen schaue ich mich um zu wie hat jetzt gesagt zwischen den nach äh. Ich wollte schon sagen, kann man irgendwie sprinten, aber anscheinend ja. Oh, ist weg, oder? Oh Gott. Oh Gott. Ja, das macht mir weniger Schaden als die sturm Ja. Ah oh, du. Oh Gott. Ich bin abvergessen vergessen hier festzuhalten. Oh. Strengt sich an. Was? <lacht> Strengt sich an ich glaube ich bin dann wieder nach oben das ist extrem mann okay okay äh, ähm. Okay. jetzt müssen wir so ein zug von einer seite kommen oder irgendwie so Okay. Hab nach Hause und eine Pause. Ab nach Hause und eine Pause. Okay. Oh nee. Oh jemand schließt denn an. Ah. Wir wollen helfen. Wer seid ihr? Später. Immer weiter. Wir holen dich, sobald es geht. Okay. Kannst du mich nicht jetzt holen? Hallo? Ja, okay. Ich, so Gefühl, ich bin in etwas schwierigeren situation als du gerade. Oh Gott. Feuer! Ah. Was hat? Machen. okay wir sind ein bisschen in der patsche wir haben die ganze zeit immer irgendwie was bei uns verfolgt da müssen irgendwo in die welt rumklettern, aber uns geht es noch gut so halbwegs da kann man sogar öffnen Oh gott die schießen da irgendwie ich muss nicht hier lang Okay, ich glaube ich musste sogar hier rein eine machtanzeige ist leer für gegner schaden zum zu, macht zu regieren ja okay nein oh gott. Oh gott. Oh gott. Oh gott der hat mich sogar noch getroffen okay Bin schon wieder leicht tot man oh. ja ich sag mir die kommen jetzt nicht mal wieder neu oder so ne die solchen gegen die kämpfen werden die anderen typen auf mich schießen hallo ah! oh gott da wäre so cool gewesen wenn ich getroffen hätte da kommt sie. Ich werde schon sterben. War alles klar. Da ein sie auf mich. Ich dachte schon, trug da treffen niemand. Also was, ich renne einfach. Vielleicht auch nicht. Ich, das Gefühl, ich kann die tür nicht öffnen, die auf mich schießen. Hi. Okay, komm, komm, komm, komm. Wart, okay. Warum nicht? Hm? Was jetzt? Der Zug hält. Okay. Ich würde trotzdem gerne wissen, wo man seine APH generiert. <lacht> Außer ist nicht ein Ding in Hofmeister äh, Schwierigkeitsgrad. in die Richtung ah. äh, ich darf nirgendwo gegenfallen, habe ich so ein Gefühl, weil sonst bin ich tot. Okay. Oh Mann. Äh, Macht ein. Okay hier Schweden, jetzt bin ich tot. Ja. Schon klar, ich so gut wie keine AP hatte, da ist ein teil weiter speer oder so. Na, ihr Schweden, jetzt bin ich tot. Also, vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister? Sieht irgendwie nicht wie eine fünftige Pose aus. Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Ich hab voll AP Geh weg! Hast du Angst? ich doch nicht <lacht> weil ich ein angriff aber also ich wissen was nicht geblockt werden kann weil ich doch lieber aus Boah. Ich wollte sein okay du nicht also ich sehe schon wie es dann irgendwie so rot am leuchten ja das habe ich auch du schon mitbekommen mir. Gott, ich habe so das Gefühl, ich muss diesen Kampf nicht gewinnen, weil die hat voll viel AP übrig. Ich habe keine Macht. Ich mache der auch gar keinen Schaden, habe ich so das Gefühl. Vielleicht treffe du eindeutig. Nee muss ich nicht gewinnen, glaube ich nicht. Im Leben. Hilfe, ja, bitte! Boah, den krassen Blick drauf! Aufpassen, ich kann die Dinger zurückschleudern. Okay, ist sie jetzt nicht darunter gefallen Darunter war Lock. Ach oh Krassen Blick den Gesichtsausdruck gesehen, Alter, die macht mir Angst. Okay, das Ding aus und setz dich hin. Die Stämme kenne ich auch. Seite überhaupt? Ich heiße Sear Junder. Und das ist mein Captain, Grease Drytus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mentes ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also? Wer bist du? Kerl. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die jeden jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braka wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich verstehe schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Und sonst ja, Ist Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Bleibe nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Buran. Ich dachte, er hat gewusst, deswegen soll er abgehauen. Und bis dahin kannst du dich ausruhen. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Okay. Er war ein harter Einstieg in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl. Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Watt. Okay. Die Mantis. Im so heißt das Schiff hier ein bisschen zeit haben wir noch uns mal hier um seid ihr alle was geht ab nicht jetzt ich muss arbeiten der kommt mir so bekannt vor, ich weiß noch nicht von wo. Ah, wo ist die Alte bei dem kratzen Blick? Warte. Ein Benjo. Das ist ein bisschen random. Das Lied, es ist von mir, aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister, Gerald de Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. ist ihr Während der Auslaschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg, als wäre ich wieder in dem Moment, als du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Ja, ist so nur eine Ausrede, damit ich nicht auf Level 100 oder so starte. ein Super macht kräften und also war nicht ne? mal annehmen, wird es irgendwann mehr geben. Keine Ahnung, wo sind wir? Das ist Bogart. sag mal, nichts. Hebe, den ich kannte entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Hm. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Carol. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur, wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist dir jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Aufgehoben. Oh. Hier dann so, meine Frage ist jetzt, wann speichert das Spiel? Hat das Spiel gespeichert oder so? Genuka, wir auf dich. Ich achte auf So, ich habe einen Fähigkeitspunkt gekriegt, habe ich gerade gesehen. Anpassung. Ah. Ja, lauf so mit rum. Ah, ich, wie tue ich meine Fähigkeiten? Kann ich wahrscheinlich noch nicht, ne. Gott, ähm. Was machst? Du? Hey Gris, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. <lacht> Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Was machst du da, Kleiner? Warum schleichst du durch mein Schiff? Ich sehe mich nur mal um. Hast du nichts zu tun? Je schneller du fertig bist, desto schneller ist es für mich vorbei. Ich nehme mal an, das spiel hat spiel gespeichert, ne? Wenn ich hier ja, weil ich nicht beenden kann, ich wollte eigentlich nicht so viel gerade aufnehmen. So, ich habe so das Gefühl, ich sollte diese ganzen Sachen hier noch gar nicht, äh, meditieren. Ich sollte die ganzen Sachen hier noch gar nicht irgendwie... Oh, Speicherpunkt. Speicherpunkte findest du überall auf Karls Reise. Interagiere mit ihnen, um deine Fortschritte zu speichern. An Speicherpunkten kann sich Karl ausruhen und Fähigkeitenpunkte in den Erhalt neuer Fähigkeiten investieren. Okay. Ah. Es genügen Fähigkeitspunkte, neue Fähigkeit zu erlernen. Öffne das Fähigkeitenbaum, um sie zu benutzen. Gott. setze einen Fähigkeitpunkt ein, um mein überkopf zu lernen. Ich kann aber auch nichts anderes machen, ne? Ah. Okay. Ich kann aber irgendwie nichts anderes nehmen, habe ich so Gefühl. Ah. Gott, hat man den, den Kopf abgehakt von dem Teil? Krass. gelichtschwert macht sich da auf der linken Seite überleben. weniger angefangen, weniger Blockausdauerschaden maximales Leben. Das ist das, was ich am liebsten haben möchte. Als nächstes damit mein Überleben irgendwie steigt und ja, gut äh, ausruhen zum Speichern. Gegner sind respawned. Was? So, ich habe jetzt gespeichert, ne? ja, Irgendwie doof, dass das hier automatisch speichert. So was habe ich ehrlich gesagt nicht gerne bei äh, bei äh, äh, äh, meinen Let's Plays, weil du weißt ja nie, wann läuft irgendwie was falsch, ne? Und Boom bist du irgendwie, weil ich eine stunde später im spiel und ich habe das nicht aufnehmen können aber ich gehe jetzt mal beenden und hoffe dass ich beim nächsten mal dann wieder hier bin und ja dann würde ich sagen das war's für diese folge ich hoffe euch hat dieser part gefallen wenn ja dann hinterlasst doch bitte ein like ein abo oder ein kommentar das wird den kanal sehr weiterhelfen und ja reise laden jede großmeister bogano landeplatz 4 prozent okay gut das ist alles was ich wissen wollte gut ich bedanke mich als für zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge